Wir brauchen Unterstützung bei einer Verfolgungsjagd. Wer hilft... Hallo. Guten Tag. Wie kann ich behilflich sein? Ich habe Sie für eine Kontrolle angehalten. Ich würde gern Ihren Führerschein und die Fahrzeugpapiere sehen. Die Fahrerkarte fehlt. Wir werden Ihre Daten überprüfen. Bitte warten Sie einen Moment. Sieht aus, als hätte alles seine Richtigkeit. Ihre Fahrererlaubnisklasse ist unzureichend, damit Sie dieses Fahrzeug fahren dürfen. Das äh, habe ich nicht gewusst. Wir sind hier fertig. Bitte warten Sie kurz. Ich muss Ihr Fahrzeug kontrollieren. Damit ist die Kontrolle fast beendet. Ich muss ein Bußgeld verhängen. Guten Tag. Guten Tag. Wie kann ich behilflich sein? Ich habe Sie für eine Kontrolle angehalten. Bitte zeigen Sie mir Ihre Papiere. Dann brauche ich noch einen Nachweis zu Ihren Lenk- und Ruhezeiten. Alles in Ordnung, danke. Sieht alles in Ordnung aus. Bitte warten Sie kurz. Ich muss Ihr Fahrzeug kontrollieren. Damit ist die Kontrolle fast beendet. Für die Verstöße bekommen sie ein Bußgeld. Geben Sie auf! Ganz bestimmt nicht! Ah! Ah! Ich nehme Sie fest! Lade nach! Oh. Geben Sie auf! Kannst du vergessen! Ah! Hm? Lade nach! Sie sind verhaftet! Ergeben Sie sich! Ah! bestimmt nicht! Ergeben Sie sich! Ganz bestimmt nicht! Verpiss dich gefälligst! Geben Sie auf! Wie wär's, wenn du dich verziehst? Ich muss nachladen! Geben Sie auf! Kannst du vergessen! Hm. Wie Geben wär's, Sie auf! Wenn du dich Ganz verziehst. bestimmt nicht! Geben Sie auf! Ich gebe schätze, geben Sie auf! Ganz bestimmt nicht! Lade noch. Geben Sie auf! Ganz bestimmt nicht! Ihr seid in der... Ihr seid in der Unterzahl! Ich muss nachladen! Ah! Ja, ich wurde fallen. getroffen! Geben Sie auf! Kannst ich nehme ich. Lade nach! Geben Sie auf! Kannst du vergessen... Verpiss dich, gefälligst! Verdammte Bollen! Verpiss dich, gefälligst! Kannst du vergeben? Ergeben mich jetzt im Ich muss nachladen! Ergeben Sie sich! Ganz bestimmt nicht! Ergeben Sie sich! Kannst du Ergeben Sie jetzt? sich! Ergeben Sie sich! sich fest? Fest? Wie? Ihr seid in der ich Unterzahl! Ich muss nachladen! Verpiss dich, gefälligst! Wie wär's, wenn du dich verziehst? Geben Sie auf! Kannst du vergessen! Ergeben Sie sich! Ergeben Sie sich! Ja, ja, kann du nicht verlegen! Ergeben Sie sich!